schino China-Restaurant könnte man heute Abend was abholen. Großenheimer Straße. Ich weiß ein ein bisschen die Katze im Dach wahrscheinlich. Aber Tankstelle Donauer Straße hat eine Überraschung für Brötchen. 2 Euro. Die kaufen wir uns mal. Wir wünschen, wir könnten dir genau sagen, was in deiner Magic Bag sein wird, aber es ist immer eine Überraschung. Der Laden wird sie mit einer Auswahl deiner unverkauften Artikel füllen.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 mit Schoko ja, dann habe ich hier ein großes spaghetti eben und eins zwei zwei vier Brötchen Verschiedene Okay.